oder über die Sprache der gelisteten Literatur an. Hier ist allerdings zu beachten, dass dieses Kriterium bei vielen der gelisteten Datensätze nicht definiert ist. Diese Menge wird als ohne Sprachangabe dargestellt.